In diesem Video zeige ich dir, wie du in Wolfram Alpha eine komplexe Zahl eingibst. Automatisch werden wichtige Eigenschaften dieser komplexen Zahl berechnet und angezeigt, die ich mit dir Schritt für Schritt durchgehe. Eine komplexe Zahl wird bei Wolfram Alpha mit dem i als imaginäre Einheit eingegeben. Die Verwendung von j als imaginäre Einheit klappt leider nicht. Gebe 3 plus 4i in das Eingabefeld ein und drücke Return. Automatisch werden dir verschiedene Eigenschaften der Zahl angezeigt. Als erstes siehst du eine Meldung von Wolfram Alpha, dass I als imaginäre Einheit interpretiert wurde. In der Inputzeile kannst du auch deine Eingabe überprüfen. Als nächstes bietet Wolfram Alpha dir zwei alternative Darstellungen an, die Polarform und die Exponentialform. Bei der Polarform kannst du wählen, ob das Argument im Gradmaß oder im Bogenmaß angezeigt werden soll. Standardmäßig werden dir bei Wolfram Alpha Winkel im Bogenmaß mit der Einheit Radiant dargestellt, auf Englisch Radiance. Du kannst aber auch auf das Gradmaß umschalten, was auf Englisch Decrease genannt wird. Auch kannst du vom exakten Ergebnis auf eine Näherung umschalten. Das gilt auch für die Exponentialform, bei der du sowohl das exakte Ergebnis als auch eine Näherung, sprich die Approximation, betrachten kannst. Als nächstes wird die komplexe Zahl in der gausschen Zahlenebene dargestellt. Der Realteil wird auf der x-Achse abgetragen, der Imaginärteil auf der y-Achse. Wie du siehst, wird in der englischen Sprache nicht von der gausschen Zahlenebene gesprochen, sondern von der komplexen Ebene, also Complex Plane. Zuletzt findest du noch die Position in der Gaußschen Zahlenebene umgerechnet in Polarkoordinaten, sodass du den Betrag der komplexen Zahl und das Argument einfach ablesen kannst. Aus den automatisch angezeigten Eigenschaften einer komplexen Zahl kannst du bereits den Real- und den Imaginärteil ablesen. Wenn du aber explizit den Real- oder Imaginärteil berechnen lassen möchtest, gib Re oder Im in das Eingabefeld ein. Allerdings musst du um die komplette, komplexe Zahl runde Klammern setzen. Den Betrag der komplexen Zahl erhältst du auch über die Funktion abs. Dabei ist abs die Abkürzung für Absolutbetrag. Wenn Wolfram Alpha deine Eingabe richtig interpretiert hat, stehen jetzt Betragsstriche in der Inputzeile. Das Argument der komplexen Zahl wird mit der Funktion arg berechnet. Denke bitte auch hier an die runden Klammern um die komplette komplexe Zahl. Wenn alles richtig interpretiert wurde, kannst du dann das Argument der Zahl sowohl in der exakten als auch angenäherten Form in der Ausgabezeile ablesen. Bei vielen Rechenoperationen spielt die konjugiert komplexe Zahl eine wichtige Rolle. Analog zu den Funktionen Betrag und Argument gibt es eine Funktion, die die konjugiert komplexe Zahl berechnet. Gib in das Eingabefeld Conjugate Runde Klammer auf 3 plus 4i Runde Klammer zu ein und drücke Return. Überprüfe, ob Wolfram Eifer deine Eingabe richtig interpretiert hat. Die konjugierte wird mit einem Stern gekennzeichnet. Und es erscheint ein kleiner Hinweis, dass mit dem Stern auch tatsächlich die komplex konjugierte Zahl gemeint ist. Das ist wichtig zu wissen, da in manchen Lehrbüchern auch ein Strich über die komplexe Zahl gesetzt wird, wenn die konjugierte gemeint ist. Wie bei Vektoren oder Matrizen genügt bereits die Eingabe einer komplexen Zahl, um deren wichtigste Eigenschaften berechnen zu lassen. Wenn gewünscht, können mit den Funktionen re und im expliziter Real- oder Imaginärteil der Zahl berechnet werden. Bei der Eingabe der Funktion abs und arg- Berechnet Wolfram Eifer den Absolutbetrag oder das Argument der komplexen Zahl. Die konjugiert komplexe Zahl wird mit der Funktion Conjugate bestimmt.